Sie hatte einige Jahre die Koordination und die Begleitung der Jugendbeteiligungsplattform ypart.eu inne und ist nun verantwortlich für die Betreuung der europaweiten Jugendbeteiligungsplattform opin.me. Sie begleitet die digitalen Jugendbeteiligungsprozesse auf den Plattformen, gibt Schulungen und ist in Forschungsprojekten zum Thema digitale Jugendbeteiligung involviert. Ihre Empfehlung für die digitale Jugendbeteiligung? Eva findet es wichtig, das Projekt gut und breit zu bewerben. Man muss gut überlegen, wie man Leute auf das Projekt aufmerksam machen kann, viel aktivieren und die Werbetrommel rühren. Was für Eva gar nicht geht, ist ein Projekt einem Durchführenden zu geben, der sich nicht für Jugendbeteiligung interessiert, dem Digitalen kritisch gegenübersteht oder den Belangen der Jugendlichen nicht zugewandt ist. Das ist Theresa von Jan. Sie ist Amtsjugendpflegerin im Amt Grabo. Aktuell begleitet Theresa Action-Bound-Projekte in Grabo. Sie hat schon viele spannende Prozesse begleitet, auch in vorherigen Jobs, zum Beispiel den Aufbau des Jugendparlaments in Leipzig, die Spielplatzplanung in Schwerin und hier im Amt Grabo die Jugendinitiative Wir bewegen was. Ihre Empfehlung für die digitale Jugendbeteiligung? Digital geht nur mit analog. Was für Theresa gar nicht geht, ob digital oder analog, es gilt keine Alibi-Beteiligung.